Ja, guten Morgen ihr Lieben. Christian paar mein Patriot bzw. Mein Psychologe. Meine Arbeit muss auf Liebeschiff.de. Heute äh, haben wir wieder eine sehr schöne Frage zu <lacht> männlicher Polarität und Dating, wie man Sachen handelt. Äh, wenn du auch sowas schicken willst, kannst du über ein Formular auf Liebeschiff.de machen. Und bis Sonntag gibt's noch den Code SPRING22 auf meine Kurse auch. Dating-Kurse, sag ich mal heute, der Mail ganz speziell. Äh, obwohl er es wirklich, soweit ich das auf den ersten Blick gesehen habe, äh, gut gemacht hat, glaube ich. Ja, Nachricht von Rushkov Kolov und er schreibt, äh, männliche Polarität, moin Christian, ich danke dir für deinen Content ähm, und deine Mühen für die Community, mach bitte weiter so, nun fix zu meinem Anliegen. Ich bin Anfang 30, hatte in der Vergangenheit zahlreiche toxische Beziehungen und habe retrospektiv erkannt, dass ich wohl auch bei allen nicht meiner männlichen Polarität war. Außerdem äh, konnte ich mich, wenn ich in Beziehung war, nicht trennen. Meine letzte Beziehung ist rund anderthalb Jahre her. Ich habe Verlustängste durch äh, Verluste in der frühen Kindheit. Ja, aber wie ich auch... Man macht auch mal echt den Verlustangstkurs, der ist, glaube ich, auch äh, wird vielen von euch echt weiterhelfen. Es ist eine Illusion. Ich meine, diese, diese Gefühle sind natürlich real, ne? Aber du kannst als Erwachsener nicht in diesem Sinne verlassen werden. Das geht einfach nicht, ne? Ich weiß nicht, sei denn, du bist todkrank oder Aber so normal, sage ich mal, wenn man so normal unterwegs ist, du kannst nicht verlassen werden. Das ist eine Illusion, ne? Das ist, muss man sich immer wieder klar machen. Aber gut, mehr dazu in dem Kurs. Ähm, Deswegen würde ich, ja klar, diese Gefühle sind real, aber das sind Reminiszenzen aus der Kindheit und ich bin ja, klar, man muss das innere Kind anerkennen und auch mitnehmen, bin ein großer Freund des inneren Erwachsenen, muss ich auch immer wieder sagen, <lacht> sich davon nicht ablenken lassen vom inneren Kind, nicht an Steuer lassen und äh, ja, aber natürlich muss man es mitnehmen und auch äh, würdigen, das ist keine Frage. Ähm, ja, also ich habe Verlustängste durch Verlust in der frühen Kindheit. Meine Eltern waren eher emotional nicht verfügbar. Ich konnte schon vieles aufarbeiten, aber noch nicht alles. Nach der Beziehung habe ich eine Therapie gemacht, bin umgezogen, habe an meiner Fitness gearbeitet und an meinem beruflichen Werdegang. Ja, das ist, wie gesagt, ähm, Männer müssen immer erst werden. Das ist, <lacht> das ist so. Und Frauen, ähm, ja, viele Frauen sind schon mit Anfang 20 so um. Äh, aus verschiedenen Gründen top of the dating game und müssen da nichts für machen, aber alles gleicht sich aus im Leben kommt dann die gute Zeit für Männer kommt dann ein bisschen später und alles gut also ich denke, das wird schön ausgeglichen ähm, aber gut, dass du das gemacht hast hier ja, also Mission ist alles für einen Mann ich hatte seitdem zwei eher körperlich orientierte Liebschaften, eine davon ganz klar Rebound, also Trostbeziehung, Beziehung, eine aus Spaß einer der Freude. Mit beiden konnte ich intellektuell nicht viel anfangen. Beide Liebschaften konnte ich beenden, als es zu weird wurde. Ja, super, Glückwunsch, sehr gut. Trennungskompetenz ist in meiner Welt alles, um äh, ja, das Universum auch zu trainieren, dass man irgendwann mal andere Leute geschickt kriegt, beziehungsweise dass man andere auswählt. Macht man vor allen Dingen dadurch, dass man die anderen ablehnt. Ne? Das ist wirklich ganz wichtig. Und genau, man muss ja kann jetzt mal gucken, wie es wird. Und solange es schön ist, ist ja auch alles gut. Aber ja, äh, das ist schon ein äh, ziemlicher Erfolg für mich. Absolut. Nachdem ich äh, bei der letzten Schlusswahl lernte ich zwei Tage später, herzlichen Dank, liebes Universum, nun <lacht> jemanden kennen, mit der ich plötzlich intellektuell auf einer Wellenlänge war. Bezüglich Hobbys, Spiritualität und Weltanschauung. Ja, so äh, funktioniert auch das Universum. Du lehnst ab, du sagst, äh, sorry, Universum, intellektuell nicht interessant für mich, ist ja auch gar keine Wertung. Äh, heißt aber oft einfach nur, dass es einfach nicht passt. Äh, nee, will ich nicht mehr. Zack, schickt das Universum jemand anders. Das heißt aber nicht automatisch, dass der jetzt das richtige Bindungssystem hat für dich. Äh, das ist tatsächlich oft so, wenn man so durch Dating-Erfahrungen durchgeht, dass es, bevor es wirklich besser wird, ähm, sozusagen werden die, wird es sozusagen immer subtiler, auch irgendwo auf eine Art immer interessanter, aber es bleibt immer lange noch, das Universum guckt wirklich, also wenn man dran glaubt, das Universum guckt wirklich, bist du wirklich durch mit toxischen Beziehungen oder willst du nicht, wenn wir noch ein Schleifchen dran machen und noch ein bisschen intellektuelles Salz drüber schütten, nimmst du dann die Frau, auch wenn sie trotzdem vielleicht ein bisschen toxisch ist. Ja. So läuft das oft. Äh, sie ist Ende 20 und macht derzeit eine schwere Zeit durch. Ja gut, das äh, passt immer wieder. Bei. Für Männer muss ich ganz besonders mal wieder sagen, kein Retterding, kein Retterding, kein Retterding, kein Retterding. Ich erinnere auch nochmal an das Video von gestern. 18 Punkte, um sich aus äh, toxischen Dating-Situationen rauszuhalten. Spielt allein, dass du das erwähnst, äh, sagt mir schon, dass das für dich eine zu große Rolle spielt. So, Es hat erstmal für die Dating-Situation überhaupt keine Bedeutung und äh, sollte keine Entschuldigung sein, dass sie sich irgendwie schlecht behandelt, auf jeden Fall. Äh, wohnt erst in der Metropole und jetzt, jetzt wieder recht isoliert auf dem Land wegen der familiären Situation. Äh, wir sahen uns zweimal täglich, schrieben viel täglich und telefonierten ab und zu. Ähm... Also wir sahen uns zweimal zwei schrieben für täglich. Und das in einem Zeitraum von drei Monaten. Ja. Muss ich glaube ich nicht sagen, ne, dass das viel zu wenig ist. Also wahrscheinlich ist sie hot für dich. sonst. Äh, aber du willst keine Brieffreundschaft haben. ne? Äh, sie wohnt weiter weg und hat gerade nicht viel Geld, um mich öfters besuchen zu bekommen. Treffen bei ihr wollte sie erstmal nicht. Ja, da geht der Scheiß äh, schon wieder los. Nur Probleme. ne? <lacht> Ich erinnere wieder an, ähm, äh, an wie heißt der noch, ähm, hier den Prinzen, äh, Prinz äh, Harry und seine, äh, oh, kommen da manchmal nicht auf Namen, aber der, Meghan, ja, Meghan, der hat das Land verlassen. Der hat seine Familie aufgegeben, hat das Land verlassen, hat die Krone aufgegeben, nein, hatte er das nicht, aber alles aufgegeben, also nicht, dass das das ich persönlich glaube nicht, dass es das was Gutes war, also, aber kann man mal sehen, was äh, hohe Anziehung macht so. Ne? Und hier haben wir jemanden. Also ich hätte schon, ich kann ja auch immer wieder sagen, das ist ja auch einer der Ratschläge gestern gewesen: kälter werden, kälter werden, kälter werden, härter werden. Ich würde denken, du kommst nicht zu mir, ich komm, kann nicht zu dir. Am Arsch, am Arsch, ey, Wirklich, also Brieffreundschaft, nee, äh, ich, ich würde immer wieder, auch sage ich jetzt jenseits, ich würde auch heute die E-Mail mal nicht so aus so einem toxischen Gesichtspunkt, sondern aus dem so reinen Dating-Gesichtspunkt mal analysieren. Ähm, du musst den Leuten sagen, so, wenn wir keine richtigen, ich würde das auch nicht mehr machen heutzutage, so eine, so eine Geschreibsel. Ne? Ich würde sagen, so, entweder wir daten oh, oder wir lassen es. Aber wir haben hier keine Brieffreundschaft, weil das machen so viele Leute, dass die, weil das kostet keine Anstrengung. Ne? Ein bisschen schreiben, ein bisschen Ablenkung, Aufmerksamkeit. Und ich würde jetzt nicht so sagen, ey, äh, ich date, du datest mich nicht, sondern du zeigst es durch dein Verhalten, indem du sagst, hey, wollen, wollen, wollen wir uns daten? Äh, ja, alles klar, dann und dann. Und dann schreibst du auch nicht mehr so wahnsinnig viel. Ne? Und wenn das nicht klappt, ähm, dann fragst du vielleicht nochmal ein zweites Mal nach dem Date und dann lässt du sie abblitzen. Ne? Dann, also nicht unnett, aber dann antwortet man eben erst äh, später oder einen Tag später. Und wenn sich dann beschwert, dann sagst du, ja, sorry, ich... Finde ich toll, aber kein Bock auf eine freundschaft kannst du so sagen. Ne? So klar. Ne? Das ist auch männliche Polarität. Ähm aber soweit ist ja alles. Aber gut, das geht ja eigentlich schon bloß. Ne? Ähm Von vornherein machte ich ihr klar, wohin die Reise für mich geht. Ja, super. Also ich finde sowieso, das ist eher sehr positive E-Mail, glaube ich weil ich das beim ersten Überfliegen gesehen habe, ähm, sie äußerte sich eher indifferent, worauf man körperlich, Körper mit deutlicher Verlustangst reagiert. Ja, also, wie gesagt, ganz schlechtes Zeichen, wenn man im Dating, für mich ist ein ganz schlechtes Zeichen, wenn man im Dating sofort Verlustangst auftritt, weil das hat auch immer, hast du Verlustangst, wenn du als Single deiner Wege gehst. Nein, weil du kommst super klar ohne Menschen. Verlustangst tritt immer nur auf bei Menschen, die so hot and cold sind irgendwie. Ne? Das ist so meine Meinung. Ähm, oder auf die du irgendwas drauf projizierst in dieser Richtung. Das kann man natürlich auch, aber meistens ist es das. Und ja, und wenn das so, das ist ein sehr negatives Zeichen. Ne? Äh, aber jetzt kann man natürlich, wie gesagt, wir wollen das ja heute mal nicht so mehr aus der polaren Sicht analysieren. Es ist schon so. Frauen sind tendenziell, oder Menschen in der weiblichen Polarität, aber sagen wir jetzt mal Frauen der Einfachheit halber, äh, sind eher vage ne, und tendieren dazu, ein bisschen vage zu sein und unentschieden. Umso wichtiger ist der Mann, dann weiß, was er will. Also wenn du willst die daten, aber du sagst auch Indifferenz, no way, am Arsch, ne, hab ich keinen Bock drauf. Äh, aber das kann mich alles ganz nett machen, ne? Sie äußerte sich zu ihrer Vergangenheit recht schleierhaft, auch vielleicht nicht unbedingt eine Red Flag, aber kein gutes Zeichen, äh, was wohl auch der digitalen Kommunikation geschuldet war. Nee, das glaube ich nicht. Ich hörte aber heraus, dass sie eher im Minuspol unterwegs ist. Ja, das haben wir uns schon gedacht bis hierhin, glaube ich. Ähm, obwohl auch, und obwohl sie obwohl auch einen ihrer Ex-Partner betrogen hat. Also ich sehe mich ja als High-Performance-Coach und ich weiß, es Fremdgehen kommt enorm oft vor. Man sagt ja so, bis zu 50 Prozent gehen wir irgendwann fremd, glaube ich. Von daher ja, kann man jetzt sagen, man muss damit leben, dass auch mal irgendjemand fremdgeht und das passiert halt. Wenn man einem da schon aufgebunden wird auf die Nase, bevor überhaupt eigentlich irgendwie groß was passiert ist, ist es äh, auch wieder ein negatives Zeichen, würde ich definitiv sagen, ähm, weil für mich ist Nummer eins, kann ja jeder anders sehen, für mich ist äh, Nummer eins Eigenschaft bei einer Frau aus Loyalität, ne, und gut, wie gesagt, jetzt, wenn alles andere passt, äh, ja, ähm, aber wir jetzt nicht sagen, dass das jetzt, wenn nur das passiert ist, dass das jetzt ein absolutes Ausschlusskriterium wäre. Wie gesagt, muss auch mal gucken, dass man nicht zu viele Menschen ausschließt. Aber es kommt nicht auf die Positivliste, ne? Das muss man schon ganz klar sagen, ne? Vor allen Dingen, wenn das so früh auftaucht überhaupt als Thema, ne? Das ist was anderes, ob jemand, meine, ihr seid auch noch jung, äh, also sag mal, wenn du jetzt 50 bist und jemand ist mal mit 22 gegangen ja, muss man jetzt vielleicht nicht so einen Riesenfass aufmachen oder nicht so wichtig nehmen, aber, naja. So. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich nur eine bessere Abwechslung für sie sah. Ja, sehr wahrscheinlich. Sie machte mir viele Komplimente. In diesem Zusammenhang auch negativ, weil es passt nicht mit dem anderen zusammen. Ne? Es gibt so Divergenzen, könnte man sagen. Also sie sagt nette Sachen, aber sie datet dich nicht. Ne? Sehr negatives Zeichen. Das spricht so für Lovebombing. Äh, was ich manchmal als unnatürlich empfand. Gutes Zeichen, wenn du Lovebombing als unnatürlich empfindest. Wenn ich sie darauf ansprach, sagte sie, dass dies ehrlich gemeint sei. Ja, das ist ja noch mehr Worte über Worte. Auch schlug sie vor, was man in Zukunft zusammen unternehmen könne. Okay, jetzt kommen wir ja der Sache schon näher. Beim zweiten Treffen gingen wir gemeinsam auf eine Party und küssten uns schließlich. Gut, das kann man bis hierhin immer noch sagen. Also, du hast dich klar verhalten in der Polarität. Du hast klar gemacht, hey, ich will dich jetzt auch mal sehen. Und jetzt erntest du. Die Früchte davon. Also, jetzt, wie gesagt, aus dating-Gesichtspunkt bis hierhin, außer dass du vielleicht insgesamt schon zu so viel geschrieben hast. Aber äh, grundsätzlich gut gemacht und du bekommst ja jetzt auch ähm, die Belohnung. Ähm. Sie hatte auch kein Problem damit, dies öffentlich zu tun, vor Freunden von mir. Ja, ist ja spannender zu wissen, ob sie es auch vor Freunden von ihr tun würde. Äh, sie blieb nach der Party auch noch einen Tag und diesen verbrachten wir eigentlich schon wie ein Pärchen. Händchen halten, kuschelnd, auf dem Sofa Musik hörend, aber kein SEX. Jetzt könnte er mich wieder schlagen dafür und haten und ich weiß nicht was. Ich finde das nicht. Das ist jetzt normal das richtige Wort. Ich finde das keinen guten Ablauf. So, also natürlich, jetzt bevor wieder alle ausrasten in den Kommentaren, natürlich darf jeder zu jedem Zeitpunkt Nein sagen, das müssen wir hier nicht diskutieren. Ähm, das ist für mich auch überhaupt keine Diskussion wirklich, aber äh, wenn du dich küsst, die kommt somit zu dir nach Hause und dann gibt es kein, keine Intimitäten, finde ich kein gutes Zeichen. Also wie gesagt, steht dir frei, das zu tun. Ne? Aber sprich jetzt nicht dafür, dass jemand völlig offen na, ich in einer weiblichen Polarität ist. So, ne? Warum, warum kommst du überhaupt mit zu dir? Auch das sind wieder so Divergenzen. Ähm, dass sie das ja das eine tut und das andere lässt. Ne? Also sie, Wenn du zu jemandem mit nach Hause kommst nach einem Date, dann signalisierst du ja, ja, ich bin interessiert an mehr. Vielleicht muss es nicht unbedingt an dem Abend sein. Wir waren auch, aber Vielleicht kannst es auch am nächsten Morgen sein. Die waren auch einen ganzen Tag bei dir. Aber dass das nicht passiert ähm, wie gesagt, muss man, wenn man cool damit ist, aber wenn man äh, zu Liebessucht neigt, es, äh, es riecht, riecht natürlich nach Mauern, ne? Das muss man schon ganz klar sagen. Ähm, und, und Spielchen. Also, ich erinnere mich auch an so eine Dating-Situation, die ich immer hatte, wo eine Frau zu mir nach Hause kam, ähm, ja, zum Kochdate, leicht bekleidet. Und also sozusagen alle, alle Signale auf, ähm, ja, hier wird jetzt mehr passieren heute. Und dann äh, ja, erzählt hat, wen sie als Mann interessant finden, wen sie, sie gerade datet. Und, ähm, und sozusagen, also Worte, haben eine ganz andere Sprache gesprochen. Ich finde das, also habe das für mich beendet, also sofort beendet danach. Weil ich habe auch sowas keinen Bock. Das sind für mich Spielchen irgendwie. Und ähm, weil, wenn sie schon weiß, sie will eh nichts, äh, Warum dann mit nach Hause kommen, außer für, was wir ja schon vermutet, Aufmerksamkeit und, und Gesellschaft, aber nicht das, was du willst. Ne? Ähm, sie zeigte sich aber zeitweilig recht kalt und abweisend, ja, noch mehr von dem Gleichen wegen des, jetzt kommt wieder wegen des, ist, äh, Anführungsstrichen, Top story blah, blah, blah, blah, interessiert uns nicht. Es ist uninteressant, warum also wegen ihres Verarbeitungsprozesses, ihrer Situation, ja, das sind die Stories, die sie dir erzählt. Leute, glaubt nicht, also ihr müsst wirklich aufhören, dieses, dieses Ritterding immer durchzuspielen. Das spielt alles überhaupt keine Rolle. Also du kannst irgendwie irgendjemand zu Grabe getragen haben und trotzdem am nächsten Tag oder gerade dann voll Power auf dem Date sein und dich das Leben erfreuen und das, das ist alles nur Laber, Laber, Laber, ne? Sie äußerte aber, dass sie scheinbar auch äh, verliebt sei, wieder sehr indifferent, ja, aber in wen hätte <lacht> ich, oder was? Äh, das ist für mich manipulative Kommunikation, sage ich ganz klar. Weil das sind wieder Divergenzen, ne? Also, dass sie sagt das eine und macht das andere, ne? Und das ist immer kein gutes Zeichen, ne? So. Ähm, als ich hier meine Gefühle offenbart, oh, lass das doch keine, keine Gefühle. Nein, das ist für Männer echt nicht, glaub mir, ist nicht gut. Also wenn, wenn die Frau richtig in Love ist, okay, aber äh, hier an dem Punkt, wo sie äh, eigentlich nicht viel beiträgt, nein. Das ist auch die Frage, sind das Gefühle oder ist es einfach nur, dass du dein Liebeschip reagiert auf diese Kühle, diese Abweisung? Hast du selber schon gesagt, dass du was kennst, ne? Und auch von ihr schwärmte, nein, tu es nicht, ist auch nicht in der Polarität. In deiner. Sagte sie, das haben meine Ex-Partner auch zuerst gesagt, ja, und die hat sie wahrscheinlich genauso äh, zappeln lassen. Ich äh, beendete es dann vor ihrer Abreise trotz Gefühlen für sie und sagte zu ihr, dass ich das trotz der Gefühle erstmal auf Eis legen möchte. Wow, gut, habe ich jetzt. Und zu dem Zeitpunkt, habt ihr eben schon einmal drüber geguckt, überhaupt nicht mitgerechnet. Ich dachte, das geht jetzt so weiter und zack, du kommst sofort auf die Spur wieder. Genau richtig, herzlichen Glückwunsch von mir, machst du absolut richtig, wirklich Sternchen. Ähm, das, was auch immer das ist, momentan einfach niemand von uns beiden guttun würde. Ich schlug vor, den komplett Kontakt komplett einzustellen und zu schauen, wie es ein paar Monaten so ausschaut. Dann sehen wir uns vermutlich auf Veranstaltungen. Ich liebe das, gefällt mir <lacht> absolut genau. Richtig, damit rechnet sie auch nicht und ich kann dir sagen, damit wirst du, ich meine, die. ich glaube nicht, dass sie dir jemals irgendwann gut tun wird, aber rein aus Dating-Sicht machst du es genau richtig, weil mit dieser Indifferenz äh, steigerst du deine Attraktivität massiv und ähm, ja, ich würde es natürlich wirklich tatsächlich abhaken und entweder du datest flockig weiter und mit hoher Wahrscheinlichkeit, würde ich mal sagen in diesem Fall, ähm, wird sich wieder melden, werdet ihr euch mal ein Weg laufen und sehr wahrscheinlich wird es interessierter sein als vorher. Das kann kannst du uns ja gerne nochmal schreiben, aber andererseits will ich dich auch nicht in diesen Kontakt reinreden, weil ich habe nicht das Gefühl, dass er dir gut tut, sagen wir mal so. Ja, aber wie gesagt, rein aus Dating-Gesichtspunkten, sehr gut. Äh, und wenn da was ist, dann ist da was, ansonsten halt nicht. Perfekt. Sie willigte ein und sagte, dass sie auch bezweifle, es momentan zu können. Siehst du, es geht schon los, ne? Das, wie warst du, bis ich jetzt... Du willst mir keine Aufmerksamkeit mehr geben und äh, dann muss sie den Einsatz erhöhen, um, um, ähm, ja, um äh, für dich verfügbar zu sein, sozusagen. Ne? So. Ähm auch sagte sie, dass sie mich nicht küssen wollte, weil sie es nicht kompliziert machen wollte und eigentlich erstmal nur eine Freundschaft mit mir angestrebt habe. Ja, das zeigt für mich auch erstmal, dass Frau euch kompliziert ist und dass du bis hier ein gutes Game gemacht hast, dass du dich trotzdem geküsst hast. Ähm, woraus sich ja was hätte entwickeln können. Aber es ist also auch wieder Divergenzen über Divergenzen. Also, ich finde es eigentlich einen schönen Begriff. Der, ich kenne den so ein bisschen aus der. Aus, ähm, Ach, ist auch egal. Also es ist einfach, wenn sozusagen es scheinbar in eine Richtung geht, aber es gibt Zeichen, dass es gleichzeitig in eine andere Richtung geht und das ist kein gutes Zeichen, ne? Also. Ist auch schon wieder ein Blabla. Also wirklich, äh, Da würde, du kannst auch einen coolen Scherz machen. Ach, du willst mich nicht küssen. Deswegen hast du, hast du mich auch die ganze Zeit abgeschlabbert hier. Ähm, okay, <lacht> okay. also James-One-mäßig drauf reagieren kommt auch mal ganz gut. Ähm, ich sag dir auch, dass ich genug Freunde habe. Ja, genau, ich habe genug Freunde, ich brauche dich noch mehr. Äh, und mit ihr was Tieferes anstrebe, würde ich nicht sagen. Das, da gibt es überhaupt keine Hinweise. Du äh, möchtest einfach, wenn du schon jemand datest, dann möchtest du auch, dass dann zumindest was Körperliches raus wird. Warum? Darum geht es ja letztlich beim Daten. Und äh, was Tieferes. Ich meine, das, wird, das schreckt die Garantierte ab, bin ich mir ganz sicher. Aber wie gesagt, ist jetzt grundsätzlich richtig, dass du das sagst. Aus Dating-Gesichtspunkten, ähm, nur aus Dating-Gesichtspunkten würde ich es lassen. Das ist immer, wenn der Mann zu früh anfängt mit, das schreckt viele Frauen ab. so ne? Ähm die noch nicht komplett überzeugt sind. Aber wie gesagt, du musst ja auch gar nicht von dir überzeugen, aber nur mal so am Rande. Äh, ich sag dir daraufhin, dass ich genug bin. Äh, ich bin einerseits ich bin stolz auf mich und konzentriere mich weiter auf mein Leben. Du kannst absolut stolz auf mich sein. Andererseits läuft meine Emotionen seit dem Amok. Sie geht mir kaum aus dem Kopf. Ja, warum? Weil sie ein altes Muster bedient, weil sie hot and cold spielt. Ne? Deswegen, ich habe das jetzt mal mehr aus selten Gesichtspunkten, aber aus... Liebe Chip-Gesichtspunkten, solltest du echt von der die Finger lassen, ne? Und, und halte dich an deine eigenen Worte, ne? Ich habe öfters darüber nachgedacht, ihr zu schreiben, dass sie mir fehlt. Oh, what the fuck? Das machst du nicht? Das ist so irre. Spaß. Also, äh, lass es. Lass es. Die, äh, wenn du sie nächstes Mal wieder siehst, ich finde nicht, so, dass mir was anfangen, aber wird sie viel offener sein. Gebe ich ihr Brief und Segel drauf. Aber nur, wenn du es auch durchziehst jetzt. Ähm, ich habe öfters... Aber, eine, aber irgendwie denke ich, dass das nun das Umpalaster ist, was ich tun kann. Absu fucking lonely, yes. Außerdem kann ich mir ihre Gefühle nicht Gefühle nicht sicher sein, ja. Sie ist garantiert dann altes Beuteschema. <lacht> äh, ich möchte mich eben nicht zum Affen machen. Ich habe schließlich auch die Entscheidung getroffen, genau. Sie war übrigens die Grenze und hat mich seitdem nicht mehr geschrieben. Ja, haks wirklich ab. Haks wirklich ab. Das ist echt wichtig. Deswegen kickt meine Verlustsachen so die Gedanken, naja, die fand ich, die fand ich halt eh nie toll genug, das, also sie hatte, das, dass die hier offensichtlich eine Menge Bindungsthemen hat, das schreit sie ja gerade und offen, sie fand ich gut genug, um mit ihr rumzuknutschen, das ist doch schon mal, ist doch nice, also mach so weiter, sei polar und es werden sich immer mehr solcher Situationen ergeben. Ähm, das ist echt das Wichtigste offensichtlich zieht mich irgendwas an ihr an den Bann ja, dieses Hotting Call, das ist echt überhaupt nichts Besonderes was vermutlich gar nicht mehr so gesund ist jetzt, yes. äh, war das vielleicht nicht der klügste Plan, wir so instabiles zu daten ja, ja, ja aber, Gott das, wir lernen ja ja alle, ne es ist Irrtum, alles gut was denkst du dazu, ist das, diese männliche Polarität von denen alle sprechen, jep, hast das super gemacht Mache ich irgendwas falsch, nee aber wir schreiben ja nicht Vermutlich niemand so Insta wie das selten, das wäre natürlich das Beste. In diesem Sinne, macht die folgenden Kurse, macht den Dating-Kurs. Wir sehen uns bald wieder. Ciao.